Nur ganz kurz, eine Datenbankvorlage für ein Portfolio und zwar für ein Praktikum. Bei uns machen die Schüler fünf Tage Praktikum in der 9. Klasse und die Erfahrungen und Berichte, die sollen die Schüler hier in diesem Portfolio sammeln. Am Ende soll hier natürlich der Praktikumsbericht verfasst werden. Vielleicht auch ein Foto noch dazu bei der Tätigkeit, die man im Praktikum macht. Aber auch schon vorher sollen die Schüler kleine Rückmeldungen geben. Hier tageweise, das heißt am ersten Tag mal kurze Rückmeldungen, wie war es denn. Am zweiten Tag mal ja, bewerten, wie nett sind denn die Arbeitskollegen. Am dritten Tag ist man noch motiviert im Praktikum. Und ja, am vierten Tag kann man vielleicht schon die Frage beantworten, ob der Beruf für einen was ist. Und am fünften hier ja ein kurzes Fazit. Vor dem Praktikum, da informieren sich die Schüler ja schon über das Unternehmen und da sollen sie hier ja, eine kleine Vorstellungsrunde machen. Vielleicht gibt es ein Foto von dem Betrieb, in diesem Fall ist es ja hier ein Blumenladen und dann ja ein paar Daten und Fakten zu den Unternehmen schreiben und hier auch ein Link zu der Internetseite. Das Layout ist dabei schon vorgestellt. die Schüler können hier die Inhalte schrittweise füllen. Für eine persönliche Note können Sie noch ein Farbschema wählen. Ich wähle mal rot aus. Dann haben Sie hier ein Textfeld für die Vorstellung des Unternehmens. Internetseite können Sie hier eintragen. Dann die Rückmeldung tageweise, einmal zum Ankreuzen, aber auch zum Eingeben. Oder hier zum Auswählen jeweils. Und hier noch ein kurzes Fazit zum Eingeben. Dann können Sie hier ein Foto auswählen und hochladen. Das wird dann angezeigt. Und dann den Praktikumsbericht verfassen. Und am Schluss noch... Ja, da haben Sie doch die Gelegenheit, hier eine Datei anzufügen. In diesem Fall ist es ein Flyer, der die Ausbildung zur Floristin beschreibt. Ich gehe jetzt hier mal auf Sichern und Anzeigen und dann haben wir hier ein rotes Farbschema.